Hey, grüßt euch. Willkommen hier bei den Otter-Au-PVP-Zeug. Ja, also was macht den Explosive Hammer aus? Wie der Name schon sagt, einmal der Explosive Trade und einmal der Hammer. Ich gehe heute ganz kurz in sehr wenigen Worten und in möglichst wenig Zeit auf dem Explosive Hammer ein. Die drei Trades ganz kurz erklärt. Explosive, mehr Wumms, im Kampf am Anfang, Alchemie, Mehr Überlebensfähigkeit während des Kampfes oder woanders auch, wenn es dann nötig ist. Schrotter gibt uns ein bisschen mehr Barrier, ein bisschen mehr und länger Barrier und aber ganz wichtig den Gyro. Der Gyro stompt und retzt bis zu drei Personen. Diese Fähigkeit des Gyros ist unterbrechbar durch die Gegner, wir können ihm aber Stabilität geben. <lacht> Eure Stellungen! Oh nein, ey. Aber der Punkt hat er noch nicht, ne? Das ist noch... Ich ergänze mich ziemlich gut. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. door.